Was möchtest du den jungen Menschen der nächsten Generation mitgeben? Der nächste Generation, was ich gerne hätte, was ich gerne mit denen mitgebe. Ich bin ein Mensch, der seit 1990 im Krieg ist. Seit 1999 in Katastrophengebiete sind. Ich habe mir eine Welt geschaffen von Sri Lanka bis Haiti, von Angola bis zum Balkan. Ich habe Hoffnungen in diesen Kriegen gesehen. Keine Hoffnung in dem Krieg, sondern in den Kriegen, in den Kriegländern. Wenn ich ein junges, Paar gefunden habe oder getroffen habe, die ein Haus bauten, mitten in dem Flüchtlingscamp. Das gab Hoffnung. Wenn ich eine junge Kollegin gesehen habe, eine Anästhesistin wie ich, die schwanger war, mitten in diesem Krieg, das gab Hoffnung. Als Erster möchte ich den mitgeben, die Hoffnung nicht zu verlieren. Das Zweite möchte ich auch mitgeben, dafür immer bereit zu sein, für die anderen und für sich ein Leben in Würde und Freiheit zu verteidigen und zu fordern, egal was da ist. Und was ich gerne von den jungen Menschen hätte... Kritisches Denken nicht zu verlieren, zu hinterfragen und nicht oberflächlich Bilder anzugucken. Richtig nachfragen, nachbohren. Ich weiß, es ist unangenehm. Ich weiß, ihr werdet belächelt, ihr werdet beschimpft, ihr werdet vielleicht für dumm gehalten. Was fragst du so viel? Nein, frag nach, bohre nach. Und die wichtigste Frage, warum? Nachgehen. Das ist, was ich der nächsten Generation oder der jungen Generation empfehle. Was ganz wichtig auch ist, jeder soll ein Jahr im Ausland leben. Jeder junge Mensch, ein Jahr weg aus diesem Land. Geh, schau dir die Welt an. Und egal wohin, Kanada, Australien, Südafrika, Kriege, Erdbeben, überall, ein Jahr, geh aus dem Land. Du wirst zurückkommen mit anderen Perspektiven, mit anderen Zielen, mit anderem Verhalten, mit anderen Lösungsmöglichkeiten für Probleme. Das ist dein Reichtum. Das würde ich so bescheiden gesagt, den jungen Menschen mit auf den Weg geben. Mein Großvater hat mir einen schönen Satz gesagt. Er sagte, Junge, wenn du rausgehst, geh mit jemand, der besser ist als du. Das heißt, wenn ich rausgehe muss ich mit jemandem rausgehen der erfahrung hat der nicht im negativen geht also drogen und und und da wusst ihr was ich alles meine also mit jemandem rausgeht der von dem ich was lernen kann so heißt es in diesem sinne wünsche ich uns allen ein Leben in Würde und Freiheit, das ist was dafür lohnt sich einzusetzen.